Hallo oh, und willkommen, mein Name ist Ariane und meiner mit ist Mario Master. Und wir begrüßen euch so zuletzt bei Yoshis Crafted World. Ja, Crafted World. In den letzten paar haben wir zwei furchterregende Level gespielt. Ja. Und ich geht das nicht weiter? ich sehe Zahn und Fabrik in einem Wort. Das ja. gefällt mir schon nicht. Zahnrostfabrik. Das sieht aus wie ein Lava-Level. In der Fabrik. Was? Ja. In der Fabrik. Warum? Das ist ja auch so, dass man da, da, da, da. oh, oh. die goldenen Schlösser. Nee, wir alle wissen, haben Schlösser immer lava Ja. Oh, guck sogar Lava da ist keine laber ist bestimmt sehr heißer orangensaft sehr heißer Orangensaft, ernsthaft ja hallo wenn der kochen heiß ist dann tut er auch wir müssen doch nicht unbedingt aber sein hallo so ein spiel für die ganze familie Aha. Ich meine letzten paar mal wir zwar slasher film bösewichte und also was wollte ich gerade sagen aber trotzdem Alter. Hatte denn was zu in der Hand? Weiß ich nicht. Er Ruhe Rule gemacht, glaube ich. Ja, Mit Kanonen geschossen. Mhm. Meinst <lacht> Ja, natürlich. Was ist ich da? Nur so keine Hand? Hat er oh, geschossen. Der da Mit Cookies. Okay. Okay. Nein. Okay. Nein. Okay. Okay. Das sieht mir aber wirklich aus wie Und das sieht mir nicht, nicht aus wie sehr, sehr heißer Orangensaft. Doch. Los, fass ihn an. Nein, er ist heiß. Also bin ich zugehört. Du fass den jetzt an und probierst den. Nein. Okay, warte. Ist Orangensaft. Nur sehr heiß. Ah! <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> Was? Scrolling? Oh nein! Warum ja. denn jetzt? Ich bin ein bisschen zu weit. Außer aus der Kamera weg, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, <lacht> oh Gott. <lacht> habe ich gar nicht gewusst, hat da, und uns Orangensaft hier verfolgt. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> <lacht> Au. Au. Au. Au. <lacht> so viel Orange. Wo okay. bist du? Ja. Ich glaube, okay. Jetzt ist das Sagt uns am einer, hat ist ja was verfolgt, ja, das nicht irgendwie offensichtlich, dass die Lava uns verfolgt. Nee, irgendwie, nicht. Oder irgendwie nicht so mitbekommen. Ja, so. ja war voll einfach. Ey. Ja. So, jetzt kann es nicht mehr verfolgen. Jack Gebäude, doch An der Wand. Maus sich. Der Maus hat sich zur Musterung und oh, die. <lacht> nein, nein, nein. Das ist doch schon, gut. wir sind ja fast da. Ah. ah. Ja so dazu da treffen, ich weiß. Au! Au! Da von hier ist ein paar. Ja, hello! Nö. Ja. Da waren noch Münzen. Ja. Ich meine, da waren noch welche am Zahnrad. Ich weiß, ich habe sie gesehen. Was? Ei. Oh, zwei Eier. Zwei Eier, wir waren. Eier. Okay, oh. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Schau, ich weg. dürfen nicht mit so was spielen. Das dürfen nur nur die Yoshis. Nur die Yoshis dürfen mit Basukas spielen. Ja. Ganz genau noch in Hollywood gesehen. Oder so ähnlich. Okay. Hier, Maschinengun. <lacht> ja genau. Da war ja was. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Deck was Ja, ist. Wenn... Nicht naiv, aber ich glaube, dass da gleich was kommen wird. Hey, wir haben alle Münzen. ist erste Sache. Eine Blume noch. Weg, ich bin weg. <lacht> Meine da auf meiner Seite war auch einer, der mit einer Suche geschossen hat. Äh, äh. Da ist was, Verdammt. okay. Gut, Wo war und, und rechts, ja, entschuldige ich. habe mich noch kurz zerquetscht. <lacht> ja, entschuldigen Sie mich. Du hast noch 20 Herzen, ne? Ja. Was? Ne? Wie ist denn? Ziemlich. Das ist du doch. Was? Die habe ich gar nicht gesehen. Das ich nicht? Ne. Warte Moment. Wenn da jetzt noch Herzen aufgetreten Ja, ist, dann kommt noch irgendwas, ne? Bosskampf, ja. Nein. Uh -huh. Oh Gott, jetzt müssen wir auch noch einen Bosskampf machen? Hallo. Hui. Ja schon wieder. Er ja, macht mich fertig. Keinen Schritt weiter. Warum? Was, wenn, wenn wir es doch tun? Da kommt der hier. Horre Oh Gott. Ich verstehe. Nein! Nein! Nein! Nein! Ich weiß aber nicht, weiß wo, ich, wo, wo der ist. Ich gar nicht gleich, was schneller ist. Versuch ich versuche die ganze Zeit hier noch auszuweichen lassen. Oh. Da, oh. ja, das gelbe. Hast du gesehen? Ja. Ah. Oh, ich wollte da draußen gehen. Au! Oh. Oh. Muss er ja genau richtig stehen für die? Da. Na, beide noch halbes Herz. Gut gemacht. rostfabrik Also 1-1. Yes. Hey. Da mit den Herzen, da haben wir nie den richtigen Dreh raus. <lacht> Verstehst du? <Zartrad. lacht> oh, ja. oh, yeah. das ist wahrscheinlich... Das sieht schon nach... Finale aus. Genau. Gratis Zeug. Gratis Zeug. Ich liebe gratis Zeug. Lebst du auch gratis Zeug? Ja, wenn es gratis ist. Mhm. Gut, gut, gold, Gold, Gold, Nein! Nein. Aber wir können es noch drei weitere holen. Schwarze Kaffee. Danke. Die schwarze. Und ich Sahne. Ich Sahne. Yeah, shut up and take our money. Gold, Gold, Gold, Gold. gold. Nein! Er macht keinen Kampf für die dafür machen. Elektrolift. Hm. Glühbirne. Absperrung. Weil auch kein einziges von diesen Outfits benutzt habe. Nee. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann. Wie gesagt, gehen wir weiter. er oh, gibt mir 100 Blumen. Ich nur 30. Ja. Du bist einer einer, der richtig gierig ist. Nimm das! Und geh weg! Und ich bin so, uh, uh. Danke! Mir nee, geht's blendend! Hier aus dem Weg! Wir haben wieder Traumgemein und so gefunden, ne? Mhm. Hm, so Der Kerl im Blau könnte auch jeder sein. Ja, Schlummerland. das sieht mir wirklich schon nach Finale aus. Hm. Glaube ich aber nicht, irgendwie. Meinst du nicht? Also, nicht ich bin mir auch nicht sicher, aber das sieht mir ganz nach Finale aus. Hm, dann kann er da noch aufschieben. Oh ja, wir verschieben das erstmal auf weil wir wissen es ja noch nicht vielleicht tut es danach ja noch eine Welt auf oder irgendwie so ich weiß es halt nicht ich frage ist was machen wir in der Zeit haben wir haben jetzt noch wir haben jetzt zwölf Minuten ich würde mal sagen wir fangen an Kupfertäg zu sammeln okay können wir mal aus der, war, der direkt raus ne ja und wir ja Papierflieger der war auf der der war auf der Rückseite oben oh gleich direkt zwei Sachen auf einmal machen ja die drei innerhalb von zweieinhalb minuten schon wir das habe ich auch schon gemacht das ist relativ simpel Wir ja nur durchrennen wir sind ja die augen aufhalten das sind sie stopp sie euch Warte, papierflieger sollten wir sammeln ne? ja, ja. Mie, mie. Wir haben ein paar schilligere level ja. da ist schon einer Der ist jetzt weg. Okay, Herr. Oh, Ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen nur noch ein Papier für ja. Oder eins rund gemeint, als du gesagt hast, hier ist einer. Nein, das ist Hund, aber also, ich dachte Papierflieger meinst du. Ups. Mit dem Hund. Ja, äh, müssen wir, ja. Müssen wir eigentlich nicht, aber... Wegen ja dem Hund. Ja, dem Hund. Also, aus okay. hier. Mit dem Hund getötet. Sehr gut. Es gibt auch nichts Besseres, Bleh. Oh, ich ging schnell. Pff. Wow. <lacht> Meiner sieht aus, als hätte die Blume irgendwie so einen Hundekopf irgendwie. Ja. die Obere Hälfte. Das sah krass aus. Das sah sehr seltsam aus. das also, Aber wir sollten weitermachen. Hey Alter. EU Papierflieger. Hey, Geht Knorke. Gebet. Knorke gib her. Ich mein Ey Keule. Noch eine Bitte: fünf Milchflaschen auf der Rückseite. Hm. Sehen wir irgendwo? Hm? Sehen wir irgendwo? Ach, da war es gerade, okay. Da war es gerade. Und wir können auch auf Pause drücken, dann wissen wir genau, was wir suchen müssen. Ah, okay. Das ist doch nicht so schwer. so hey. Milchflaschen, fünf Stück. Äh, Moment. Ja, fünf Stück. Hier schon alle screen gesammelt hier, das habe ich alles also schon mal gesammelt. <lacht> weg, weg, weg. Versucht mich jetzt mal zu fressen. Da ist eine Milchflasche. Da ist noch eine. Der ist <lacht> okay, kaputt. Oh, Aber oh, ich meine. Nein, fass uns nicht an. Das ist noch Da. <lacht> Habe den Hund weggeworfen. Wenn <lacht> das Hund. Ja. ja. Oh. <lacht> da. Das letzte. Ja, yeah, geschafft. Und raus hier. Oh, nicht nee, hier hier. Ja, ist gut, das ist eine gute Funktion. Ja jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Eine Pause Hause Pause? Eine Pause Hause Pause ja, Pause, Pause? jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Gib mir Und wir warten noch mal. mal äh, nicht so. Ach ja genau. Hier sind die Gefallen ausgegangen, um die ich euch bitten könnte. Gott sei Dank. Oh. Ah. Hurra, alle Kinderbuben in Sonnenscheinstation gefunden. Ah, Okay, so sieht es dann halt aus, wenn, wenn hier alles geschafft ist. Haben wir schon die Rückseite von jemandem? Ja, klar, es gab ja nur ein Level in diesem in dieser Welt. Also, ja, machen wir das hier: viel Ja. aquarium äh, Suchen wir erstmal die Kunden, das Kunstwerk. Äh, ein Plattfisch, ja, ein Platten, ein Plattenfisch. Steigt einfach auf, ich weiß sogar, wo der ist. Ja, hat ich sowieso geplant. Sag ich glaube, durchrennen erstmal. Mein ja er oh. Das war's. Gut. So was das. Mops ja! oh, ja! Geschwindigkeit. Halt. Halt. Geschwindigkeit. Aber aber guck mal, dann Mopsgeschwindigkeit ist oh, gerade ein auf Damage. Äh, 6 mal Bodenbirdie. Am Hafen. Oh. Müssen wir das machen? Oder sollen soll wir erst die Rückseite machen? Ja, machen wir okay, machen wir die Rückseite. Alles geordnet Das habe ich noch nicht gemacht. nur das erste Level auf der Rückseite gemacht. Okay. Ach, du hast schon alles. Nein. Ja, ich habe nur das gespielt, weil ich spielen sollte. Ja, sehr gut. Wir haben ja zweieinhalb Minuten, glaube ich. Ne? Äh, dreieinhalb Minuten haben wir Zeit. Na, ja, das ist ja locker. Ne? Nemo, wir haben ihn gefunden. Das ist nochmal Nemo. Ja, das ist nochmal. Wie geht es denn? Da ist er. Was Was ist denn Komm hier her du Schwein! Was ist? Denn? Also nicht. Was ist da unten passiert? Ich habe keine. Wo ja. ist Wie bin ich gerade gestorben? Was sind da Hund jetzt? Hey. Hallo, was ist? Hallo? Hallo? Äh. da war abgauen ja mal. Nee, klappt nicht. Ey, der war doch gerade hier. Boah. Das... Ja, warum, der war doch hier gerade. Ich höre ihn. Ja, ich auch. Wo bist ja. du, du ja Köter? Da ist er. Und das war sogar erst der erste. Ich glaube, wir sollten neu starten. Wir starten immer neu. Ja, war aber der erste. Nein. Hey, ja, guck mal, wir haben schon viel zu so viel Zeit verloren. Okay. Ja, okay, stimmt. <lacht> Hallo Klitschko. Äh, ich meine Nemo. da, so, Das war Nemo und der andere war Klitschko. Das war sein Bruder. Der ist da, ist er. da runter. Der, der ist da runtergesprungen. Dieses Das Na warte. Na oh, warte, das schnappen wir uns. <lacht> <lacht> <lacht> Ja. wir Ja. Ja. Werfen. Ja. Gut, Ja. die Sehen und ich. Das nehmen. Du meinen Mund? Okay. Ja, ich hab dein Leben. Ich hab den Mund geklaut. Jetzt Willst wieder Da ist der Zoll und da ist er. Im Hintergrund. Ja, ich sehe. Wo ist er hin? Da ist er. Er rennt weg. Es gibt keinen kommen. Äh? Okay, vielleicht doch. Das erste. <lacht> vielleicht ein bisschen. Wo ist er? er da? ist er. Jetzt ist Genau. Du hast alle Hunde. Nein, ich will die nicht. Ich nehme sie dir. Gut. So drei, vier Löcher ne? in dem Schild drin. Ja. Die Blume einfach nur. Ah, meine Augen. Ah, meine Augen. Oh. Ah, meine Augen. Oh, ah, ice. My eyes. My eyes. Ah, it burns so much. So Versuchen wir es mal die Kunstwerke. Die Kunstwerke. Kunstwerke. Die Kunst ist, und die Werke. Ja, es ist ein Kunstwerk. Okay, machen wir, das ist eine noch und dann machen wir Feierabend. Ja, würde ich auch sagen. Wie viele Minuten haben wir? 24. Okay. steig auf. Oh also, ja suchen wir hier? Bodenbirdies. Die da ist Allgemein ist so eine droge die alles abzuwerfen, aber Geld braucht quasi möglicher da. Ja. Den habe ich an jeden Tag seit gesehen. Ja. Oh ja, du bist spitze. Ja. Wow. Ja. Ja. Da wollte ich nicht abheben. Aber geben uns ja auch Münzen, ne? Warum dann nicht? Noch zwei. Also voll entspannt. Ja. Da ist der letzte. Out. Ich darf reingehen. Reingehen. Reingehen. Und wir haben sogar über 100 Münzen noch gesammelt. Ja. Mann, sind wir gut. Wir ganz schön viele Level schaffen. Können wir das ja. machen? Ja. Können oh. wir das so machen? Ja. Oh. Noch eine bitte. Da haben wir Krebs. Der ist hier. Äh, was fehlt uns hier noch in dieser Welt? Äh, das Rücklevel und glaube ich noch. Ähm, okay. Um. Oh. Äh, Level. Kunstwerke. Okay, wir fehlen noch 1, 2, noch 5 Kunstwerke. Alles uh, klar. Alles ah, klar. Und wir machen den nächsten paar einfach mal weiter mit den Kunstwerken. Genau. Und den Rückleveln. Ja. Und damit wir uns das da am Ende noch ein bisschen aufsparen können. Genau. Okay, dann bis dann und ciao. Bye bye.